Ich bin einer der beiden Inhaber vom Fahrradladen Rücktritt. Mein Geschäftspartner heißt Thomas Naumann und wir führen seit 18 Jahren dieses Geschäft. Die Ausbildung zum Zweiradmonteur geht zwei Jahre lang und die Ausbildung zum Zweiradmechaniker geht drei bzw. dreieinhalb Jahre lang. Also, junge Leute können bei uns äh, alles äh, lernen, was sie brauchen, um ein Fahrrad zu reparieren, äh, sei es ein Tretlager zu wechseln, äh, ein Hinterrad neu einzuspeichen oder einfach nur für einen Kunden vielleicht Sattel und Lenker einzustellen, richtigen Luftdruck äh, äh, im Reifen oft äh, zu pumpen. Also, ich würde jungen Leuten, äh, die einen äh, Beruf erlernen wollen, bei uns auf jeden Fall empfehlen, äh, keine Scheu zu haben und. Äh, sich selbst nicht allzu schlecht einschätzen, sondern einfach mal äh, auszuprobieren und äh, wir haben es immer wieder erlebt, dass viele, die dachten, sie hätten zwei linke Hände, am Ende doch äh, hier als begnadete äh, Fahrradmechaniker rausgegangen sind.